Was ist er, oder? ist da Er ist zuerst gestorben, oder? Rein Ich habe sie gesehen, oh mein Gott Lord, as my What the heck, you get to do? Ah, ich ich, ich glaube Schluss, das sagt er dir. Du musst zwei Kilter, weil das baut die Gegend und dann ist er wegschorben. Anders geht das nicht. Da ja. brennt jetzt alles. Siehst ja. du, Alex, mein Job war dich wieder zu holen, dein Job war es gemacht. Da ist einer! Ich hab's aber erwischt. Egal. Als ob die da ja, überlebt hätte. So, so das der der hat echt da, zu mir ist Da der ist echt einer da oben Das war's? Der ist auf der Breppe, hat jetzt Bounty. Down. Du. Naja, ist so <lacht> so <lacht> du sagst es so, so lässig. Du hast also. ich ich oh. ja schon gesehen. Du hast schon gesehen. Du schon gesehen. Du schon Oh my God! It's my last deal. Door. wenn nur einer ist und sich so hart auf dich konzentriert, dann... ...dann habe ich Chance. Ich glaube, dass ich mehr, das ist mein Problem. No. Oh ha. Was ist you know? Ehre. Yeah. Doch, war zu sagen, okay. <lacht> Da hat mich warm geschossen so, den, den, den Anschießen hast müssen, ist mir zwar auch nicht ganz klar, aber okay. Gebannt! Der ist da hinten! Der ist That, über mir! Wo ist er? mal! Der ist hinter dem! Ja, yeah, ich tu ihn blenden, Bobby! Ja, ich ist blender, der haut was! Er yeah. ist yes, links! Da ist er! Er ist rechts! Down. Ich hab ihn gehittet. Ja. Oh, ich glaube, das war der gleiche nochmal. Der war mir wieder inst Oh mein Gott, da vorne steht er vor mir. Ich hab gedacht, na, gedacht, dass er da steht irgendwie. Wie kann das zweimal das gleich sein? Das hat mir ein bisschen geflasht gerade, weil das irgendwie. In ja, das ist ausgenommen. Lord ist Ja. Der wird halt die ganze Map kommen. Okay. Ich ha eine dann geh ich rein Ich Schuss äh, Das ist Falle ja, Ich hab gut war da ist er draußen ich kann ja nicht looten Wo? Ja im Süden Ja, ja. Ich mach die Dinge ja. mal zu Ah ja Einer dead Kreise Osten, Osten, Osten Ich glaube nichts mit dem Er ist da ja Ja da hätte ich auch so einen Kollegen Hit? Ja. Da kommt noch ein Team! Ich hätte Bound in der Wurzel, aber... kurz... Ich hätte anlage Ja, dann und das <lacht> Ich hab' mal Hit. Down Ne, sein Mate liegt noch, wenn das der ist. Ist das der, der Mate? Ist das sein Mate da oben? Der liegt da drüben, ja genau, da habe ich den umgelegt. Okay, dann sind die bereit. Die sind schon da. Ich bin probably dead. Noch, nope, hat's rausgeschafft. Es ist auch mehr als ein Team in dem Haus Da war irgendwo einer Hallo Leute Warum durch ist mir? Wo ich bin, wissen sie jetzt halt Headshot Einer ist noch am Balkon, dort wo ich raus bin Ah ja. Das sind zwei. Hit einmal den schwarzen. Und beide zurück ins Haus gelaufen. Ich hab den anderen gehittet Ich hätte Haftbombe. 1000 oh, tausend Teams, Alter. Ich würde rennen, wenn ich ehrlich bin. Ich hab keine Ich habe Haftbombe nicht. Schaffst du es mir? Das sind irgendwie noch 20 Leute. Ich sehe dann noch 5 Leute Jawohl Ich weiß nicht, ob wir das fighten wollen Ich würde sonst einfach nach Gräber abhauen, die das unter sich ausmachen lassen Okay Trainer ins Wasser, Bobby Hit Da okay. brennt er Noch ein Hit und rein right weiter Ah, der ist gleich da vorne. Die sind zwei Leute, gell? Na ja, da, direkt vor mir. Also ob, natürlich hätte er jetzt eine Shotgun. Was soll der auf sonst haben als eine Specter? Ja. Yeah. Doodles Rip. Der Black ist <laughs> doodles Rip, aber der andere ist doodles Rip. Der uh. andere ist doodles Rip. Na, das war's. Der Balkon ist der Letzte. Ah, kill ihn bitte. Kill ihn. Der Rest hat seinen Dude. Ich weiß ja. Na, ist alles wenigstens drauf.